Hallo liebe Freunde! In diesem Video werden wir über RAID Arrays sprechen, wofür es ist, was es ist und wie man es erstellt und das, was dazu gebraucht wird. Computer-Hardware wird von Jahr zu Jahr produktiver. Prozessoren werden immer mehr Kerne und Threads hinzugefügt und die Häufigkeit des Chips in Grafikkarten nimmt zu. Festplatten mit hoher Geschwindigkeit haben lange bei etwa äh, 7200 Umdrehungen pro Minute angehalten. Obwohl sie durch schnellere SSDs ersetzt werden, haben sie normalerweise ein deutlich geringeres Ressourcenpotenzial und ihre Zuverlässigkeit lässt zu wünschen übrig. Einige Benutzer verwenden daher die sogenannten RAID Arrays, mit denen die Lese- und Schreibegeschwindigkeit fast zweimal erhöht werden kann. Es gibt verschiedene Arten von RAID, von denen einige die Geschwindigkeit erhöhen, während andere die Zuverlässigkeit der Datenspeicherung erhöhen. Weiter im Video werde ich über alle bekannten Arten von RAID arrays sprechen, von denen einige für normale Benutzer geeignet sind und die in Server-Hardware verwendet werden. Wofür sind sie, wie erstellt man das und was wird dafür benötigt? Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Es handelt sich um eine äh, Datenvirtualisierungstechnologie, die mehrere Laufwerke zu einem logischen Element für Redundanz und Produkt Produktivitätssteigerung kombiniert. Zum Ersten benötigen Sie mindestens zwei Festplatten. Je nach Art und Zweck des Arrays sind möglicherweise mehr Festplatten erforderlich. Fast jedes normale Motherboard unterstützt jetzt die Möglichkeit, Satellite zu organisieren. Schauen wir uns an, welche Arten von Arrays es gibt. Erster Typ RAID 0. Das Funktionsprinzip von RAID 0 Data Stripping. Bei diesem Array-Typ werden Informationen in Blöcke gleicher Länge unterteilt und dann abwechselnd auf jede Platte in der Struktur geschrieben. Der Hauptzweck eines solchen Systems ist die tatsächliche Steigerung der Produktivität um das Zweifache oder mehr, während das gesamte Volumen aller Festplatten verfügbar sein wird. Grob gesagt ist dies eine sequentielle Kombination von zwei oder mehr Festplatten zu einer. In RAID 0 können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Festplatten verwenden. Wenn die Festplatten unterschiedliche Geschwindigkeitsanzeigen haben, wird das Endergebnis anhand der langsamen Festplatte berechnet. Mit diesem Array können Sie Festplatten beliebiger Größe kombinieren, zum Beispiel eine 500 GB Festplatte mit einer Platte von 1 und 2 TB usw. Zum Erstellen von RAID 0 benötigen Sie mindestens zwei Festplatten. Was sind die Vorteile einer solchen Gewerkschaft? Beispielsweise gibt es zwei Festplatten mit einer Schreibegeschwindigkeit von 100 MB pro Sekunde und einer Kapazität von 500 GB. Durch die Kombination in RAID 0 erhöht sich die Schreibegeschwindigkeit auf 200 MB pro Sekunde und die Lautstärke auf 1 TB. Die Leistung wird durch die Verteilung von Aufgaben auf diese Laufwerke erhöht. Bei dieser Art von Rechts können Sie verschiedene Festplatten in Bezug auf Lautstärke und Geschwindigkeit verwenden. Infolgedessen werden deren Eigenschaften in Bezug auf Lautstärke und Aufnahmegeschwindigkeit addiert. Dieser Typ wird hauptsächlich zum Hosten temporärer Dateien verwendet. Es macht keinen Sinn, die Datenbanken auf solchen Festplatten zu belassen, da durch den Ausfall äh, mindestens einer Festplatte das gesamte RAID vollständig funktionsunfähig wird und sie alle Informationen verlieren. Da die Daten abwechselnd auf beide Festplatten geschrieben werden und eine Datei gleichzeitig auf beiden oder mehreren Medien liegen kann, verfügbar liegt nun nicht über die Mittel, um Fälle zu beheben. Wenn ein solches System auf drei, vier Festplatten aufgebaut ist, führt der Ausfall eines solchen zum Verlust aller gespeicherten Informationen. Mit einem solchen System müssen Sie ständig sichern. Der nächste RAID-1-Typ, auch äh, gespiegelt genannt, das Funktionsprinzip dieses Systems ist eine parallele Aufzeichnung von Informationen auf dem Primär- und dem Sicherungslaufwerk. Mit anderen Worten, die Informationen werden auf die Hauptfestplatte geschrieben und vollständig in die Sicherung kopiert. Bei einer solchen Verwendung von Festplatten ändert sich die Leistung nicht. Gleichzeitig steht jedoch die, nur die Hälfte des Gesamtvolumens dieser beiden Festplatten zur Verfügung. Diese Art von Arrays wird häufig bei der Serverwartung verwendet, da bei einem Ausfall eines des, der Laufwerke alle duplizierten Dateien auf anderen Medien verbleiben. Der Zweck solcher Systeme ist das Reservieren und Klonen von Informationen. Ein solches Array weist eine hohe Zuverlässigkeit auf und funktioniert, solange mindestens eine Festplatte funktioniert. Der Nachteil von RAID 1 besteht darin, dass der Benutzer bei zwei Festplatten nur ein Volume empfängt. Alle anderen Arten von Arrays sind unterschiedliche Variationen der ersten beiden. RAID 10 RAID 10 kombiniert RAID 0 und RAID 1. Daten werden parallel auf zwei Festplatten geschrieben, während äh, Kopien auf zwei weitere Festplatten geschrieben werden. Dies erhöht die Festplattenleistung und die Zuverlässigkeit der Informationsspeicherung. Die Mindestanzahl von Festplatten zum Erstellen eines solchen Systems beträgt 4. Als Ergebnis erhalten Sie eine doppelt so hohe Leser- und Schreibegeschwindigkeit mit einem Volumen von nur zwei Festplatten von vier. Bei einem Ausfall von zwei Festplatten äh, ging keine Daten verloren. RAID 2, 3, 4 sind, soll, sind selten und unbedingt, dass sie Hemming-Codes verwenden, die Bytes und Prüfsummen blockieren. In RAID 2 werden Daten auf Festplatten verteilt, auf denen Informationen gespeichert werden sollen. Genau wie in RAID 0. Das heißt, sie werden entsprechend der Anzahl der Festplatten in kleine Blöcke unterteilt. Die verbleibenden Festplatten speichern Fehlerkorrekturcodes, nach denen Informationen wiederhergestellt werden können, wenn eine Festplatte ausfällt. Der Vorteil von RAID 2 ist eine Erhöhung der Geschwindigkeit von Festplattenvorgängen im Vergleich zur Leistung einer einzelnen Festplatte. Diese Art von RAID ist im Heimsystem aufgrund der übermäßigen Redundanz der Anzahl der Festplatten nicht weit verbreitet. Beispielsweise werden in einem Array von sieben Festplatten nur vier Festplatten für Daten zugewiesen. Mit zunehmender Anzahl der Festplatten nimmt die Redundanz ab, was sich in der Tabelle widerspiegelt. Der Hauptvorteil von RAID 2 ist die Möglichkeit, Fehler im laufenden Betrieb zu korrigieren, ohne die Geschwindigkeit des Datenaustauschs zwischen dem Festplatten-Arrays und dem Zentralprozessor zu verringern. RAID 3 und 4. Diese beiden Arten von Plattenraids sind im Konstruktionsschema sehr ähnlich. In beiden Fällen werden mehrere Festplatten zum Speichern von Informationen verwendet, von denen eine ausschließlich zum Platzieren von Prüfsummen verwendet wird. Drei Festplatten reichen aus, um RAID 3 und RAID 4 zu erstellen. Im Gegensatz zu RAID 2 ist eine solche Datenwiederherstellung nicht möglich. Informationen werden wiederhergestellt, nachdem eine ausgefallene Festplatte für eine Zeit ausgetauscht wurde. Der Unterschied zwischen Raid 3 und Raid 4 besteht in der Ebene der Datenpartitionierung. In Raid 3 werden Informationen in separate Bays unterteilt, was zu einer erheblichen Verlangsamung beim Schreiben und Lesen einer großen Anzahl kleiner Dateien führt. Im RAID 4 werden Daten in Separate-Blöcke unterteilt, deren Größe die Größe eines Sektors auf der Festplatte nicht überschreitet. Infolgedessen wird die äh, Verarbeitungsgeschwindigkeit äh, kleiner Dateien erhöht, was für PC von entscheidender Bedeutung ist. Aus diesem Grund ist RAID 4 weiter verbreitet. Ein wesentlicher Nachteil der betrachteten Arrays ist die erhöhte Belastung der Festplatte zum Speichern von Prüfsummen, wodurch die Ressourcen erheblich reduziert werden. Nächstes RAID 5, das Funktionsprinzip N-RAID 1. Für, da, für RAID 5 allein sind mindestens drei Laufwerke erforderlich, von denen eines doppelte Informationen speichert. In diesem Fall steht Ihnen fast das gesamte Volumen im System zur Verfügung, mit Ausnahme einer Dat Datenfestplatte für die Wiederherstellung. Darüber hinaus wird die Leistung gehört, jedoch nicht um ein vielfaches wie im Fall von RAID 0. Dieses Array wurde für spezifische Aufgaben entwickelt, wenn eine große Anzahl von Festplatten zusammengebaut wird. Angenommen, Sie haben vier Festplatten mit jeweils 2 TB. RAID 10 bietet Ihnen ein Volumen von 4 TB, eine zweimal schnellere Geschwindigkeit und die Möglichkeit, Informationen von, bei einem Ausfall von zwei Hauptträgern gleichzeitig vollständig wiederherzustellen. RAID 5 bietet in diesem Fall 6 TB für Ihre Anforderungen, eine leichte erhöhte Datenschreibgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Daten von einer beschädigten Festplatte wiederherzustellen. In diesem Fall sieht RAID 10 wie ein attraktives System aus, als RAID 5, da wir gegen eine Gebühr von 2 GB eine hohe Leistung und die Möglichkeit einer vollständigen Wiederherstellung erhalten. Die Situation ändert sich jedoch, wenn die Festplatten viel größer werden. Wenn Sie 10 Festplatten in jeweils 2 TB haben, erhalten Sie mit RAID 10 nur 10 TB, die Ihnen zur Verfügung stehen. Im Fall von RAID 5 sind das 18TB, alle Festplatten sind verfügbar, außer einer, auf ein, der doppelten Daten gespeichert sind. Hier sind bereits 50% des verfügbaren Volumes ein zu hoher Preis für die Möglichkeit einer vollständigen Wiederherstellung und einer doppelten Geschwindigkeit. Wo es rentabel ist, eine äh, leichte erhöhte Geschwindigkeit, fast das volle Volumen und die Fähigkeit zu erhalten, ein Laufwerk wiederherzustellen. Das obige Problem wird weitgehend durch das Erstellen von Arrays unter Verwendung des RAID-6-Schemas gelöscht. In diesen Strukturen weist die Speicherung von Prüfsummen, die ebenfalls zyklisch und gleichmäßig auf verschiedene Festplatten verteilt sind, einen Speicher zu, äh, der dem Volumen von zwei Festplatten entspricht. Anstelle von einer werden zwei Prüfsummen berechnet, die die Daten integriert sicherstellen und gleichzeitig zwei Festplatten in einem Array ausfallen lassen. Vorteile von RAID 6 sind ein hohes Maß an Informationssicherheit und weniger als bei RAID 5 ein Leistungsabfall während der Datenwiederherstellung beim Ersetzen einer beschädigten Festplatte. Der Nachteil von RAID 6 ist eine Verringerung des gesamten Datenaustauschkurses um etwa 10% aufgrund einer Zunahme der Anzahl der erforderlichen Prüf Summenberechnungen sowie aufgrund einer Zunahme des Vornehmens der aufgezeichneten gelesenen Informationen. Wie erstellt man ein RAID-RAID? Es gibt zwei Möglichkeiten, Hardware und Software. Im ersten Fall benötigen Sie mehrere an das Motherboard angeschlossene Festplatten und einen RAID-Controller oder ein Motherboard mit RAID-Unterstützung. Als nächstes müssen Sie im BIOS die RAID-Unterstützung aktivieren. Beim Neustart des PCs sollten dann eine Tabelle mit Sub äh, subtieren, RAID-Einstellungen angezeigt werden. Wenn es nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise zu Beginn des Downloads die Tastenkombination Ctrl plus E drücken. Wenn Sie einen externen Controller verwenden, müssen Sie höchstwahrscheinlich F2 drücken. Klicken Sie in der Tabelle selbst auf Create Master und wählen Sie die gewünschte Ebene aus. Nach dem Erstellen eines RAID-Arrays im BIOS müssen Sie im Betriebssystem in die Datenträgerverwaltung gehen und den nicht zugewiesenen Bereich formatieren. Dies ist das erstellte RAID-Array. Sie müssen nichts im BIOS aktivieren oder deaktivieren, um Software RAID zu erstellen. Sie benötigen im Wesentlichen nicht einmal Unterstützung für motherboard raids Wie bereits oben erwähnt wird, die Technologie auf Kosten des Bezefs, äh, Zentralprozesses und der Mittel des Betriebssystems selbst implementiert. Auf diese Weise können Sie ein RAID des ersten Typs erstellen. Öffnen Sie Disk Management mit der rechten Taste im Startmenü, klicken Sie dann auf eines der Laufwerke, die für den RAID vorgesehen sind und wählen Sie gespiegeltes Volume erstellen. Wählen Sie im nächsten Fenster das Laufwerk aus, das ein Spiegel einer anderen Festplatte sein soll, weisen Sie einen Buchstaben zu und formatieren Sie den nächsten Abschnitt. Bei der äh, Datenträgerverwaltung werden äh, gespiegelte Volumes in einer Farbe hervorgehoben und durch einen äh, einzelnen Buchstaben gekennzeichnet. In diesem Fall werden die Dateien einmal pro Volumen auf beiden Volumen kopiert und dieselbe Datei wird auf das zweite Volumen kopiert. Im Fenster Computer wird das Array als ein Ab Abschnitt angezeigt. Wenn ein Winchester ausfällt, wird der Fehler Feldgeschlagene Redundanz angezeigt, während im zweiten Abschnitt alles intakt bleibt. Seien Sie jedoch vorsichtig, alle Daten auf beim Erstellen eines Arrays werden gelöscht. Achten Sie darauf, zuerst wichtige Daten zu übertragen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.